Die Qualifikation zum Finale des Nürnberger Buchpokals 2019. Der Preis der Nürnberger Versicherung Er wurde gewonnen und somit direkt qualifiziert für die Frankfurter Festhalle mit 74,366 Prozent. Der neunjährige Hannoveraner Hengst des Christ namens Kadonoa und Lena Waldmann. Also ich muss sagen, das ist schon ein sehr, sehr besonderes Pferd für mich. Ich glaube einfach, dass er wahnsinnig beeindruckt. Also ich finde schon so, wie er hier steht, es ist ja schon wirklich ein sehr, sehr schönes und, und wie gesagt beeindruckendes Pferd. Und wenn er sich in Bewegung setzt eben auch. Ich glaube, er hat drei überdurchschnittlich gute Grundgangarten. Und ähm, obwohl er im Deckeinsatz ist und auch dieses Jahr sehr viel gedeckt hat, ähm, war er unwahrscheinlich toll konzentriert. Und ich glaube... Die Mischung macht es und am Schluss haben wir vielleicht einfach heute ein bisschen Glück gehabt. Das ist, glaube ich, ein Pferd, der ähm, hierher gehört, der in diese Serie gehört und dass es dann klappt mit Frankfurt, das ist natürlich doppelt schön und ähm, jetzt freuen wir uns auf Frankfurt.